Hallo Leute, hier ist wieder euer Stronikater und der Jonkon. Kommen zum neuen Teil. <lacht> so, ja. ja, ich bin auch dabei, John der Jonkon und... Yay! Yeah. <lacht> sehe ich da? Shadia sehe ich da hinten. Okay, Okay, ich habe die letzte Folge meinen Hammer repariert. Da haben wir rausgefunden, dass man das nur mit äh, normalen Steinen, also gebrannten Stein machen kann. Und ja, die anderen beiden fangen und... Glaube ich, oder? Mhm. Ich ich bin gerade dabei, Kobbel zu holen für Werkzeuge. Ich werde auch nochmal <lacht> runtergehen und ein bisschen mich durchbuddeln. Mhm. Zack. Meine Pick ist gerade kaputt gegangen. Dann hoffe ich einfach mal, dass der Kobbel jetzt reicht. Hast du. Oder dir, hast du Kobbel dabei? Ja, ich habe gleich wieder Koppel. Ich ja. Okay, ja, stimmt. Du hast den Hammer. da geht's schnell. So, wieder Tomatenreif. Ah, ich bin satt, okay. Ah ja. Dein Inventar ist voll. <lacht> Oder? Echt? Nee, es bleibt nur am Rad liegen, okay. Ähm, ja, ich kann dir gleich Hopf mal hier das. zack. Boom. Ah ja, gut, dann schmeiß ich das gleich mal in den Ofen. Ich hätte sogar noch was, aber <lacht> das Schwein, das sieht zu so krass aus. <lacht> Warte, ich schmeiß dir ja, mal ein bisschen Kopf, mir noch mein du Schwein auf den Kopf. Kann ich dir auch noch ein bisschen Erze mitgeben oder bist du schon ja, voll? Ja, klar. Ja, hm, da habe ich hab nämlich noch, noch zu Zwei Plätze habe ich noch. Oh, zwei Plätze, na dann. Oh, dann ist jetzt Ende. Dann Nehme ich das wieder mit. Außer du magst eine Tomate. Ja, doch, gerne. Bitteschön. schön. Dann kriegst <lacht> so, du noch Quantum. Noch einen Platz. Okay. Quantum Dust. 17 Quantum Dust, okay. Ähm, ja. Und ausleuchten nicht vergessen, ja, ja. hast du Fackeln? Ich hab Fackeln. Okay. Ich muss mal kurz passieren, ich habe einen Telefonanruf. Okay. okay, bis gleich. <lacht> oh, jetzt ist Kies da und ich habe keine Schaufel. Mist. Kies Richards. So. <lacht> Wir lauschen ihm alle ganz gespannt. Mhm. <lacht> So, dann gehe ich mir mal eine Schaufel machen. Okay. Ge geht das auch? Kann man da auch so eine coole Schaufel machen, die so viel abbaut? Ja, das ist der Excavator, heißt die 3x3 Schaufel. Ja, die dritte da. Die, die hier. Ja. Okay. Creeper-Kopf, Schaufel, Ding, Ding, Ding. Okay. Das ist der Breitschaufelkopf oder so, heißt du wahrscheinlich? Ja, ich aber guck mal Ja, okay. es gibt auch noch normale Schaufel. Die Waffen sind übrigens auch wahnsinnig. Ich habe mir das letzte Mal immer den Cleaver gemacht, das ist so ein riesiges Breitschwert. Okay. Äh, schlägt zwar recht langsam hin, aber normal machst du One Hits, ist sehr wenn krass. das Material passt. Uh, das will ich mhm. haben. <lacht> okay, das Achso, wenn Tag ist, Excovator. dann gehe ich mal. Ja, ist noch Tag. Dann so gehe ich mal. Lehm suchen. Ach, mein Inventar. Na, da Da rennt ein Zombie rum. All your Zombies, hide your faces. All your people in the street. Mhm. So. so. die kleine Einlage von... Von? Den Hutters, okay. Äh, Wasser. Oh, shit. Alles weg wenn ich da drauf drücke. Excavator. Jetzt bin ich mal gespannt, was das Ding so drauf hat. Mhm. Ach so gesehen könntest du natürlich den Sand abbauen, wenn du schon einen Excavator hast. Ich ähm, sammle hier noch Sand für die Fenster. Ich bin bloß gerade schon nach hinten gelaufen. Ja, nee, war. War nur ein Scherz. Ähm. <lacht> okay. Ja. Wow, was ist das? das ist mit Steinziegel? Hier ist ein Steinziegel. Einfach mal so. Was? Hä? Steinziegel? Ja, einfach mal unter der Erde. Das ist krass. Äh, okay. Und ich kann an dem nicht vorbeigehen. Irgendwie. Glitch? Ja, dann glitsche ich da. G Vielleicht ist es gar keiner. Ich versuche jetzt einfach mal außen rum zu laufen. Hä? Mhm. Als hätte der so ein magisches Feld um sich rum. Oh, du führt gerade magische Steinziegel. Ja. Könnte gefährlich sein. So. Ah, Von Chisel ist der. der. Ach so, Kann das sein, dass ich im ersten Teil da aus Versehen was hingeschisselt habe? So. Nee, der war in mitten hier in der Ding drin. Da habe ich mich jetzt mal rumgegraben. Aber ich kann doch. Ich Nein, okay. ich kann nicht dran vorbeilaufen, ich muss den umlaufen. Hm. Und du kannst auch nicht wegpickeln. Nee. Naja, mit dem Hammer nicht, nee. Ich habe aber auch keine Spitzhacke dabei. Okay. Das geht mir Ja, mit. wenn ich genug Leben habe, äh, dann muss ich ja bald vernünftige Werkzeuge. Den Sand bei dir sogar abbauen, weil ich bin gerade. Mhm. <lacht> <lacht> oh, ist Meistens korrigiere ich ja die Strömungen. Aber da habe ich jetzt ein bisschen so verbockt, dass es schwer zu korrigieren ist, glaube ich. So, repariert. Den Stein lege ich doch mal irgendwie da rein zum Beispiel. Okay. So. Dann kann ich mir hier die Erze reinlegen. So, Erze, Limestone. Den wollen wir da nicht haben. Mhm, Das kann man auch mit dem Meißel bearbeiten. Okay. Äh, Kies, da, da, da, da, da, So. Müsst, ähm. wir haben jetzt langsam keinen Platz mehr in den Kisten. Ja ich hab doch einen Haufen Kisten aufgestellt. Ach, da hinten. <lacht> ja. Hm. Ich tue mal den Kies zu dem Sand ja. dazu. Mhm. Und oben tue ich mal den Cobblestone oh, man rein. Schwimmt das ganze Bild. Ja, sollten wir dann mal Schilder aufstellen. Aber ich habe so den Verdacht, das System ändert sich eh mal. Ja. Habe ich schon wieder ein Stack voll. Ja gut, ich kann ja. Es sind so rote Dinger bei mir. F7? Nee, dann markiert er. Und oh, die gehen leider nicht weg. Das ähm, war schon bei meiner anderen. Ja, die roten. Mhm. Einzelspielerwelt so. Die roten kriegst äh, mit, mit F9 weg und das ist bei dir der Hotkey. Ah ja, von klar, stimmt. Ja. <lacht> hm. Das muss ich unbedingt mal ändern. Du kannst ja mal in die Controls äh, schauen. Ja, ich laufe bloß gerade ziemlich offen rum, deswegen mache ich das wahrscheinlich mhm. nicht. Das, glaube ich, markiert die Chunks, oder? Genau, die Junk-Ecken und wenn man nochmal drauf drückt, sieht man auch die Junk-Wende, in grün. Die Frage ja. ist, wie... Achso, das hat er eingeschaltet, genau das gleiche Problem hat irgendein anderer Let's Player schon gehabt, den ich gesehen habe. Ähm, weil er bei der Aufnahme, wenn du Fraps startest, ja, oh, ja, klar. schnappen sich beide Programme das, den Hotkey. Oh ja, das ist natürlich blöd. Also immer wenn ich die Auf Aufnahme starte, dann ich weiß nicht, ob du jetzt eine Sekundenpause bei Fraps machen kannst, wenn du zweimal F9 drückst, ähm, weil das dann wird es wieder weg. Das wird schon gehen, aber ich lasse es jetzt einfach, das stört mhm. jetzt auch nicht so. Also das heißt, beim nächsten Teil, den wir aufnehmen, ist es automatisch wieder weg, weil jo. du wieder F9 drückst. Genau. Ich habe jetzt leider ja, keinen gut, Sand gesehen. Okay. könntest noch Bäume fällen? Hast du schon Bäume gefällt? Äh, ja, Holz ist in der unteren rechten Kiste, glaube ich, bei dem Stapel. Okay. Ah, oh, der Baum ist aber schon... Aber macht Spaß, die Bäume zu fällen. Achso, ja, den hast du ein bisschen zerstückelt, aber genau, ich glaube, ja. wenn man dreimal hinhaut, dann sollte der schon runterfallen. Ich mache nochmal den anderen Baum, baue ich hier mal ab. Wow, der kommt richtig Holz runter. Mhm, <lacht> und die Saplings Genau, sind weil die, da ist ja noch ein Mod, auf der die Blätter direkt auflöst. Mhm. Das kann ich auch jetzt nicht stehen lassen. Okay, da ist unser Glas. Uh, da ist er weg. Da ist er weg. <lacht> ich höre es plätschern draußen. <lacht> Alter, jetzt ist er fast kaputt. Jetzt ist er echt was kaputt. Mhm, aber kann man ja dann gleich wieder reparieren. Yep. Ich genau. mach gerade schon wieder glatten Stein. Haben wir jetzt aber auch ziemlich viel. Mhm. Ich weiß bloß nicht, wo ich ihn, Darf ich ihn ähm. hin Da habe ich es Willst du die Fensterdeko machen? Äh, ich würde noch ein bisschen. Gemeißelten Glas. <lacht> gemeißelten Glas gibt's. Aha, ich gebe dir mal das Glas. Bitteschön. Kannst mal im Meißel schauen, das ist echt saucool. So. Ähm. Wow, was kann man denn da alles für Gläser machen? Hädglas. Mhm. Ich hab keine Ahnung, was ich für ein Glas machen soll. <lacht> Leben kann man nicht einfach zerlegen, oder Nee, so, Muss man tatsächlich wieder aufstellen und wieder wegschaufeln. Weil ich hab den aus Platzmangel wieder zu Blöcken gemacht. Okay. <lacht> Warte, ich kann. Ja, das ist besser. Ach so, stimmt. Ja, ja nicht, dass in die Erde. Genau, ja. Ja, wohl, den Boden sollten wir überall mal ersetzen, aber. So. Ich baue mal schnell den Boden weg. Buh! Mhm. <lacht> da muss ich echt aufpassen, dass ich nichts falsches wegbaue. Ja. Da müsste das noch gehen. Genau. Aber ja, das Gute ist halt, du baust wirklich nur Sachen weg, die man üblicherweise schaufelt. Also ich glaube, mit der Schaufel ja, kannst du keine, kann Steine keine Steine ausbauen. So. ja. Aber mhm. das ist ja auch noch <lacht> so ein Dirt. So. das ist die Frage, ob die trocknete Erde schaufelbar ist. Okay, doch. Okay, die neuen mache ich jetzt noch. So, jetzt haben wir hier. Zack, okay, überall. Ich habe auch hier ganz viel Holz, das kann ich direkt mal dann zum Boden. Ding machen. Was nämlich da? Dann nehme ich. Das. Bleiben eigentlich die komischen Fliesen in der Luft hängen, wenn man den, die Erde drunter wegmacht? Welche Fliesen? Mal schauen. Ach, die soll ich die mal gucken. Ne, die hüpfen nee, die weg, die ist okay. Das Loch lasse ich gleich, oder? Äh, ja, das dann so kann ich das mhm. Dann gebe ich dir mal die Fliese. <lacht> so. Ähm. Ja, die Kuh schaut eindeutig glücklicher aus, seitdem sie den Heuballen hat. <lacht> so. Okay, und ich mache Grout. Kein Kraut, Ach, nicht, man kann auch, wenn man drauf drückt, den Block ändern. Was soll das jetzt? Das wollte ich gar wir nicht. Wir brauchen jetzt, mehr Kies. Jetzt ist er verbraucht. Ach so, ja, stimmt. Aber das ist halt dann einzelne Arbeit. Die... Ja und dann verbraucht das sich auch. Das ist ein bisschen doof. Ah, so. Aber Darf nur ich... dann. Okay. An anderen verbraucht das sich nicht. Ah, mal, das ist ähm, Ach so, ich habe ja immer nur die. Genau, ich habe immer nur die Einzelteile, mm. weil ich ja das da wollte. Seid immer noch beim schöner Wohnen. Jo. Ja, ich mache mir gerade Werkzeuge. Und der John. Er setzt gerade den Boden durch schöne Holzkackeln. Äh, <lacht> so, was hat mir gefehlt? Der Hammerkopf. Ähm. Da. Einmal Hammerkopf. Zack, so, zack. So. Ich überlege aber, weil es die in, dem, in der Version noch nicht gegeben hat, glaube ich, die ich gespielt habe, ob ich mir diesmal eine Breitaxt mache als Waffe. Die hört sich auf jeden Fall stark an. Mhm. Und hat noch einen Vorteil, ähm, wenn man mit ihr hinschlägt das erste Mal, dann kriegt man einen Strength-Bonus für ein paar Sekunden. Okay. Das heißt, da wird man so richtig zum Berserker. Nach dem ersten Schlag wird man... <lacht> Tja, boah, mal Viel heftiger. Ja. <lacht> Hurga. So. Okay. Tough Binding und die beiden, ja. Das Diese lustigen 3x3 Gänge, die hast alle geprügelt. Ja, werden. so ein bisschen. Ich wollte unbedingt irgendwie. Cool ein bisschen, haben. das sieht ja aus wie irgendein U-Bahn-Schacht oder so. Ja, ich habe hab <lacht> vor, das Ganze alles auszuheben. Nee. <lacht> das wird zu lange dauern. Wie weit bist du da hingegangen, Das ist ja Wahnsinn. Ja, ich hab Ist halt ein cool. bisschen Cobblestone geholt. Ein bisschen? Ja. <lacht> du hast <lacht> Fünf, die Erde ausgehöhlt. <lacht> <Ja>. <lacht> Der Planet bricht zusammen. So. Und <lacht> ganz hinten eine einsame Fackel, Oli. Oh Super. Jo. <lacht> Aber so, hier sind also wirklich Haufen Rohstoffe. Rohstoffe. Ja, das stimmt schon. Da okay. kann man schön noch an den Wänden entlang alles abfahren. Ich jetzt erstmal eine andere Pickaxe. Eine okay. aus Metall. Die Kuh tanzt wieder hier ein bisschen rum. Ähm, willst du ein Pickaxe oder willst du auch so einen Hammer, mit dem du so... Nee, ich will keine U-Bahn-Schäcke machen kannst. Okay. <lacht> <lacht> ähm, soll ich, äh, dir ein Pickaxe machen, die man dann reparieren kann, oder... Ja, wohl aus Stein ist eigentlich Schmarrn. Ich glaube, ich, ich schaue, dass ich so schnell wie möglich das... Nein, Kuh! Die ...schmelze, baue. Kuh geht da raus. Was tut die Kuh denn? Boah, die Kuh stört. Ja. Äh, du kannst sie mit Getreide rauslocken. Ich hab Haben wir noch Getreide. Ah, ich hab eins da. Bitteschön. Äh, ja, hat's jetzt. Entschuldigung. Getreide? Ja, ich hab, hab gerade ein Getreide in eure... Ah, da sagt der Countdown, dass der das nächste Teil vorbei Scheiße, ist. Scheiße, den Kuh muss aber noch raus. Kuh, geh raus. Die Kuh muss noch raus. Das schaffen wir noch. So, Getreide liegt ja, wieder am Boden. ist das Getreide. Geh da raus. So. Kuh? Guck mal. Getreide. Kuh? Kuh? Da, komm. Lecker, lecker Getreide. <lacht> das Schwein. Ein Schwein ist sie Vielleicht nicht. funktioniert es nicht, weil ich ein Schwein auf dem Kopf habe. Ja. So. Die Kuh denkt sich, das ist ein Trick. Sobald ich rausgehe, frisst das Schwein mhm. das Getreide. Ja. Nee, also die Kuh ist die einzige, die irgendwie nicht hinter Getreide herrennt. Ähm, dann würde ich Jetzt ist er raus. raus. Jetzt äh, ist aber flott. Zu, zu, okay. <lacht> okay. <lacht> okay. Ja, machen wir ein Ende für die Aufnahme. Jo. Also, tschüss an die Zuschauer. Jessie. Tschüss an euch. Servus. Bis zum nächsten Teil.